Am 26. Jänner ist Gemeinderatswahl. Es ist deine Wahl. Du entscheidest, was aus deiner Heimatgemeinde wird. Sieh dich um. deutsch fällt immer weiter hinter vergleichbare Gemeinden im Wiener Speckgürtel zurück. Kindergärten werden zu spät gebaut. Die Kinder müssen in Containernotunterkünften untergebracht werden. Die Schule platzt aus allen Nähten. Der Stau wird immer länger und die Zugverbindungen halten dem Bevölkerungswachstum nicht stand. Das Wohnen wird unleistbarer. Die Ärzteversorgung ist in Gefahr und die Schulden haben einen Höchststand erreicht. Und was macht der Bürgermeister? Er widmet sich seinen Prestigeprojekten und redet den Rest schön. Mit den anderen Parteien im Gemeinderat, der SPÖ, der FPÖ und den Grünen, kann man ganz gut zusammenarbeiten. Gemeinsam haben wir schon einige dieser Themen in den Gemeinderat gebracht, doch das Team Quirks, die ÖVP, hat fast alles blockiert. Wir haben ein Angebot an dich. Gemeinsam können wir in deutsch etwas bewegen. Packen wir es an. Daher am 26. Jänner, Liste 3, Wir für Deutsch-Wagramm.